Willkommen zurück zu Pokémon Kamezin! Heute streben wir den allerletzten Punkt an. Und dieser wäre... Trommelwirbel... Dieser hier, kampf team -Orden, das letzte von Team Stars. Damit hätten wir, wie ihr sehen könnt, dann alle Punkte abgeschlossen und können uns dann mit den... krassen Sachen... äh, ja. Können uns mit den krassen Sachen beschäftigen. Hier geht einiges ab hier in der Gegend. Und da wir jetzt seit letzter Folge klettern können, oder letzter? vorletzter? letzter? Keine Ahnung. Seit wir jetzt klettern können, können wir jetzt auch hier drüber klettern. Okay, theoretisch könnte man glaube ich auch von dem Schneegebiet runtergleiten. Ich denke, das ist auch möglich. Ich weiß nicht, was hier der richtige Weg ist, was gewollt ist, ob, ne? aber ich glaube, wir werden da mal hochklettern. Also, let's go! Was ist denn hier? Hier ist so ein kleines Labyrinth Mit ein paar Items Hier ist noch so ein kleiner Gearspenst, genau so heißt er Reflektor TM. Mir ist auch schon öfters aufgefallen, dass die Textbox Das äh, unten Textbox, dass du ein neues Item gefunden hast Dass die nicht gut funktioniert, weil die sehr oft einfach richtig delayed ankommt Juwelenkraft. Aber anscheinend habe ich all diese TMs, die wir hier finden, schon. Da also die Box meine ich. Die ist manchmal, manchmal nicht immer. Jetzt gerade war sie normal. Aber manchmal ist sie sehr delayed. Äh, genau. Wir sollten da jetzt hochklettern können, glaube ich. Oder? Geht das? Ist das zu... Weiß nicht, zu krumm, gebiegen, gebogen? Also wenn wir jetzt hier in Breath of the Wild, dann würde das nicht funktionieren. Nicht nur wegen dem Regen. Aber lass mal schauen, ob das geht. Ah, doch, maybe. Das Einzige, was wir brauchen, ist den Willen. Nur den Willen brauchen wir. Damit kommen wir hoch. Komm schon. Yeah. So sind wir. Das ist noch ein gutes Stückchen da drin. Aber das ist tatsächlich das letzte Gebiet, meine ich. halt Bis auf die, die Zone, wo wir nicht hin dürfen. Das ist ich aber das letzte Gebiet, wo wir noch nicht waren. Aber macht Sinn, weil da ist ja der letzte Punkt. Und ja, das Spiel ist echt irgendwie schnell vorbei gegangen, habe ich das Gefühl. Gehabt. Ja, wo bin ich? Hier sind so große, spitze Punkte. Okay. Aber by the way, man kann übrigens nicht für immer gleiten. Nach einer Zeit, sage ich jetzt auch euch auch, fliegt Korridor ein bisschen an, wahrscheinlich auf Miraidon. Einfach so, gerade aus der Runden, so wie jetzt gerade. Und dann kannst du wenn nicht mehr weitermachen. Egal, wie hoch du warst, wie viel Ausdauer, was auch immer. Es gibt da so einen Timer. An der Zeit lässt er dich einfach nicht mehr. Ähm, hab's vielleicht schon gemerkt. Ah ne, hab's auch nicht gemerkt. Äh, ich habe auf jeden Fall ein bisschen gelevelt. Ja, es hat lang gedauert, weil... Äh ja, ähm, wenn ich solche Raids angehe, weil die benutze ich zum Leveln. Wenn ich solche Raids angehe, ich kann leider nicht erkennen, was, wie, wo, wie viel Sterne hat. Und natürlich würde ich eins haben mit vielen Sternen. Black, okay. Mit vielen Sternen. Ich denke, das ist offensichtlich. Und da ist ein Pumman Center, da sind wir richtig, okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich hier bin. Oh Gott, ja, von da oben, ich glaube, da oben ist wahrscheinlich Schneegebiet, oder? Könnte sein. Hat man wahrscheinlich auch was auf können, Ach, whatever. Wir sind hier in neuem Gebiet. Wir können uns hier noch ein bisschen umschauen. Warum auch nicht? Was sind hier so für interessante Pokémon? Wollte ich mir mal anschauen. Na ah, gut. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Wo sind wir hier? Ich uh. wir muss wirklich sagen, dieses Spiel ist zwar darauf ausgelegt, dass man. Hi. Dass man hier viel erkundet. Aber in diesem Spiel habe ich wirklich irgendwie nicht die Lust und Laune gefunden, zu erkunden. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin das nur ich, aber ich habe wirklich in diesem Spiel nicht viel erkunden wollen. Keine Ahnung. Und mein Ziel will alle Trainer besiegen. Das ist auch etwas, was ich jetzt schon lange nicht mehr machen werde. Ähm, zumindest in diesem Spiel. Hey, scheinbar sind wir schon da. Ich habe gerade die Flaggen gesehen. Sind wir wirklich schon da? Also, ja, ja, wir, wir sind da, okay, hier ist halt nördliche Zone 1, ist halt nur Gras. Na gut, dann let's go. Oh, ähm, ähm, was passiert jetzt? Bring, ring, Sichler, du kannst nicht mit anrufen. Du näherst dich dem fünften Versteck. Da befindet sich die letzte Bande. Danke, dass du dich so erfolgreich bisher durchgekämpft hast, Michael. Ja. Michael du Ach so, das war er. michael Kassiopea! Ah, Liebe, du bist also auch hier. Na klar, ist ja schließlich das letzte Verstärk. Das große Finale lasse ich mir nicht entgehen. Bei dir möchte ich mich auch noch mit deiner Hilfe bedanken, Liebe. Ich hoffe, du hast mir mein anfängliches Misstrauen dir gegenüber vergeben. Ach, kein Ding. Schwamm drüber. Aber heißt das, Operation Stardust gibt es nicht mehr, wenn wir dieses Verstärk abgehackt haben? Nicht ganz, es bleibt immer noch der Big Boss, der Drahtzieher von Team Star. Und den spürt wie auf? Sobald alle Bosse zurückgetreten sind, wird Big Boss sich schon zeigen. Ja gut, macht Sinn. Weiter haben wir es endlich geschafft, ich verlasse mich weiterhin auf euch. hält seine Nase fest. KCP hat aufgelegt, oder? Okay, vielen Dank, dass du mir dabei geholfen hast, Team Star besser zu verstehen, Maike. Ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Meine Entscheidung steht fest. Dafür bin ich sehr dankbar, Maike. Pass auf dich auf und eskaliere da drin nicht zu sehr. Das sagt die jungen Leute doch heutzutage, oder? Boah, ich eh schon cringe. Nicht nee, Spaß. Riesenbambusspross. Aha. Da geht's auch schon direkt los. Nicht schlecht, du hast definitiv Talent. Ich kann nicht glauben, dass du die Angriffe von meinem Pokémon abwehren konntest. Du bist auch echt gut. Der Name Vario war, war richtig. Das ist eine sehr au ausgefeilte Taktik. Aber warum bewacht der Boss höchstpersönlichen Eingang? Hast du kein Vertrauen deine Kameraden? Pass auf, was du sagst. Ich bin hier, weil ich nicht will, dass außer mir noch jemand verletzt wird. Was für ein gutherziger Boss. Na, aber gut. Sollen wir uns wieder zum, zum Kampf widmen? Hey, ich will kämpfen. Na, nur das Nest. du bist ja. Ich habe diese Schülerin angesprochen, dass sie außer als gehöre Gehörer zu dem Star. Dann hat sie mich plötzlich angegriffen und ja, der Kampf ist halt eben vorbei. Ryoba, dachte ich mir doch, dass ich dich hier finden würde. Miespa! Alles in Ordnung mit dir? Bist verletzt? Mir geht's gut, keine Sorge, aber bring du dich besser in Sicherheit. Nächste, ich übernehme jetzt. Geh uns zurück ins Versteck, Nein, das kann ich nicht einfach auf dich abwälzen lassen. Ryoba, es reicht, ja... Bis unser Big Boss zurückkommt, muss ich euch Mitglieder der Cap-Bande beschützen. Ebenso wie alle anderen Teamstar. Okay, deswegen sollst du dich jetzt ausruhen gehen. Na Du bist die Einzige, die noch überhaupt noch hier bei uns in Teamstar Bossleitung führt, ne? Oh, okay. Dann mache ich das. Tut mir leid, Miespa. Ja, brauchst du nicht für entschuldigen? Nein, von Herzen komm, du hast wie Star tut's auch. Hasta la vista. Ein interessantes Design. Ja, jetzt kriegt das mit mir zu tun, es kommt schon. Ich nehme es bei euch beiden zugleich auf. Ich kann meine Pokémon nicht vom, vom, vom Kampf eben noch etwas aus der puste. Es tut mir leid, unter Druck zu setzen, aber kannst du das eben machen? Nee, auf gar keinen Fall. Ach komm sei doch nicht so, ich brauche eine Pause. Ich kann Rebo bis an Kraft beschützen, bist du bereit? Ja, okay, komm. Warum nicht? Kämpfen war. Das letzte Team Star Versteck. Danach fehlt nur noch der Big Boss. Wer das wohl sein wird. Ist das ein Geheimnis? Ich meine, falls ihr schon herausgefunden habt, wer Cassiopeia ist, dann. Ähm ich sag's mal so: den Boss herauszufinden ist ähnlich leicht. So ist das Spiel. Ich meine, war Liebe mit Kleevel, oder wie auch immer der heißt Das Haus findet, dass er gleich ist, war das schwer? Also eigentlich nicht Was jetzt nicht heißen muss, dass es schlimm ist Ich meine, es ist ja das Spiel größtenteils für Kinder gedacht, aber Wollte ich trotzdem mal erwähnt haben Ich werde es natürlich trotzdem nicht sagen Wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist Der große Schocker Mr. Cocker. Warum wackelt seine Nase so rum? Du so vibrieren. Ich hoffe, ich habe genug gelevelt. Ich bin mir nicht sicher. Bin Wirklich nicht sicher. Ich hoffe aber, dass ich genug gelevelt habe. Und ähm, ich könnte Sprungfeder einsetzen mit Zutaten. Außer ich bin jetzt down. Uh, knapp. Ja. Die äh, Pokémon hier in diesem Lager, ich sag's mal so, die sind ungefähr fünf Level über meinen. Dabei habe ich sogar gelevelt, also wäre ich eigentlich noch weiter unten gewesen. Und eventuell muss ich nach dieser Folge noch mehr leveln. Weil wie gesagt, heute machen wir das, egal wie lange es dauert, heute machen wir das ganze Ding hier durch. Und dann können wir uns bei der nächsten Folge auf ein paar besondere Sachen konzentrieren. Wie zum Beispiel das Ende des Games. Letztendlich macht es nichts, wenn ich verliere. Hm. Wenn ich drehe wer was halt zum Haus verschaffen konnte, bin ich zufrieden. Ich habe meinen Teil getan jetzt... Ja, jetzt gehe ich wieder nach Hause. Ciao, also, wie ist da! Du wohnst da drin? Bring, ring. Sehr gut, da ist die Wache bezwungen. Ja, sieht so aus. Das ist versteckter Kampfmitglieder von Team Star, der Kapp-Bande. Ryoba, ihr Boss, ist Wrestlerin und unterrichtet die anderen Mitglieder im Kämpfen. Unsere Kampfansage an Team Star wird sie am meisten in Alarmbereitschaft versetzt haben. Es ist gut möglich, dass sie an vorderster Front mitkämpft, um einen Eindringling wie dich schnellstmöglich auszuschalten. Bin ich schon begegnet? Ich wusste es! Wie lief's? Ja. Weiß nicht. Sie ist direkt gegangen. Ryobas geflohen? Ernsthaft? Nun, da bleibt dir nichts anderes übrig, etwas versteckt mit einem Frontalangriff zu erobern. Es ist Zeit, der Kampf an ein Ende zu setzen. Leute, der klingel du Ready bist Äh, ja, dann geh ich mal kurz heilen, ne? Und geheilt ich habe und ready ich sein. Also, let's go. Lass es uns hinter uns bringen. Die letzte langweilige Quest. Juhu. Egal wie klein ein einzelner Stern auch sein mag, zusammen hier haben sie ein funkelndes Sternbild. Wir sind das letzte Bollwerk von Team Star und werden ganz sicher nicht verlieren. Klingt es dem Eindringling das gleiche wie viel sonst immer, dann. Oh Gott, oh nein. Ah! Ja, die wissen schon, was auf die zukommt. Ist das Leben gegen Pokémon? Achso, du bist das. Hi. Oh, uh, Scaraborn. Aber warum fliegt es? Seit neuem fliegt Scaraborn. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Aber ist halt ein bisschen fragwürdig, warum. Oh, Legios ist ein sehr interessantes Pokémon. Lanos Banner Ich frage mich, ob die auch Scheiß kommen könnten, theoretisch. Wäre echt blöd, wenn ja. Weil hier kann man keine Pokémon fangen. Wieso also kann man mit Y aufgeben? Was? Okay, warum? Das verstehe ich nicht ganz. Aber okay, weil wirklich der Star Rush selber, der ist halt nicht ansatzweise in irgendeiner Art und Weise schwer. Also ich wüsste jetzt nicht, warum das hier schwer sein sollte, um ganz ehrlich zu sein mit euch. Ich fand es noch nie schwer. Ich fand es beim ersten Mal interessant. Ich dachte mir, okay, das nächste Mal wird man wahrscheinlich weniger Zeit bekommen. Und dann weniger Zeit, und dann, nee, es ist, es ist einfach 10 Minuten, 30 Pokémon. Weil es sind immer andere Pokémon. Hier ist Flamingo -Pokémon, das Flamingo-Pokémon. Das war einmal kurz in irgendeiner Folge gesehen haben und dann nie wieder. Hi. Ja, das Ding ist zu Kampf, die sich wissen, was das ist. Keine Sorge, ich werde noch in irgendeiner bonus später alle restlichen Pokémon zeigen, die wir noch nicht gefunden haben und wo man sie fangen kann. Also keine Sorge. Ich werde noch zu jedem Pokémon meinen Senf abgeben, ja. Das ja sowieso immer. Man versuch's zumindest immer. Ja, auch wenn niemand meine Meinung wissen muss. Ich zwinge sie euch auf. <lacht> Nein, keine Ahnung. So, ist es mal vorbei? Ist jetzt gut, mal? Ist das mal gut? Danke. <lacht> Hälfte der Folge schon vorbei? Was? Wir haben versagt! Wir brauchen dich! Aber jetzt ist es endlich soweit. Ein oranges Auto, mehr oder weniger. Und da sitzt sie oder steht sie, besser gesagt, Reoba. Und sie ist eine Roslohn. Okay, kannst du dich rüber? Wer immer es auf Team Star abgesehen hat, wird zerschmettert. Dieses Mal laufe ich nicht davon. Ah! Ja, los. Ich warte schon lange auf diesen Moment. ein Heilball. Interesting, dass sie halber Heilball benutzt. Ja, ich bin im Boden. Ist unser Revier. Ich lasse nicht so, dass es noch weiter verwüstet ist. Aha. Fünf Pokémon? Das ist der erste Trainer, wo fünf Pokémon hat. Ich meine, in diesem Spiel ist es was Besonderes. Ich kann genauso gut austeilen wie einstecken. Wer, wenn er noch steht, gewinnt. So, Toxic Quark macht sonst nur Ärger, wenn es lebt. Deshalb nach zwei Runden direkt down gekriegt. Leider bin ich selber fast down. Das ist nicht sehr gut. Quarterback, das haben wir schon gesehen, diesen Affen, den Monke. Ja, Akrobatik wird unsere beste Auswahl hier sein. Oh, ich meine, ich boah, bin so dumm. Ja, ich bin dumm. Mein Delphi-Man muss ich doch noch verwandeln, damit es stark wird. Ich muss es auf jeden Fall erstmal komplett voll heilen. Und es dann nochmal versuchen. Oh Gott, oh Sorry, ich habe mal wie gesagt. Aber oh Gott, dass dass ich das vergessen habe. Und warum macht das mein ah! Oh, mein kleines Baby. Also, um zeit also, also, ist mein kleines Baby und leider hast du es umgebracht oh, So, Rollwände. Zack, damit sich mein... Ja, mein Delfinator verwandelt. Aber ich benutze mal gleich. Ich glaube, wir können mal super tun Wir haben ein Erdbeben. Und das ist eine richtig krasse attacke und die möchte ich gerne mal ausprobieren vielleicht macht es ja genug damage dass du down gehst ich glaube das ist das letzte mal dass wir den film hören werden also genießt es Falls ihr ein richtig großer fan sei von dem film glaub, das sind die meisten habe ich zumindest so das gefühl gehabt aber pff, was weiß ich schon als ob ich in der Community wäre <lacht> Keine Ahnung Ich bin nicht aktiv drin Tja, welche Community meine ich jetzt? Auf welcher Plattform? Tja, das könnt ihr euch überlegen Das will ich jetzt nicht verraten Aber als nächstes kommt Habt ihr es gesehen Oh, Epitaph Die neue Weiterentwicklung von Oh, wie geil es aussieht Von Razaf. Ja, es ist, es ist so wütend geworden, dass es Literally gestorben ist und jetzt ist es ein Kampfgeist Pokémon. Das... Ich finde die Geschichte einfach... Also das... Ja, habe ich mir ausgedacht. Aber ich finde meine Geschichte dazu einfach so lustig. Äh. Trifft der Erdbäden? Ja, werden wir nicht herausfinden. Aber ich finde Epitaph wirklich so cool. Es ist kein Epitaph, es ist Epic -tough. So, mal gucken ob dolphi Das entkriegt. Das Herz auch mal leuchtet auf seiner Brust. Nein, nein! Wieso bist du schnell? Das ist nicht okay! Ich verwandle ich mich jetzt zurück? Oder kann ich mit beleben wieder in... Nein, das ist das jetzt ein bisschen offen, ne Wir versuchen es einfach mal! Yeah! Ähm, auf jeden Fall nochmal beleber, weil unser Wasser-Pokémon das beste ist in diesem Kampf wegen Akrobatik und der äh, Form. Alter, warum macht ein Hack so freaking viel Damage? Holy! Moly! Pepperoni! Äh, was mache ich denn jetzt? Ähm... Nochmal? Ja, I guess. Ich halte nochmal. Bellyball geht down. Ich pack Delphi-Man rein. Und versuche ein bisschen auszuteilen oder so. Ja, überlebt. Das war meine Hoffnung, dass ich nicht gegrittet werde oder sonst was. Ja! Boah! Krass. Also Epitaph habe ich Respekt vor. Aber jetzt haben wir down. Lucario ist dein letztes Pokémon, bevor wir gegen das Auto selbst kämpfen. Okay. Ich meine, klassisches Pokémon halt, ne? Lucario, wer kennt's nicht? Alter, Alter hat es bemessen. Äh. Äh. Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Noch nicht weinen und die Hoffnung aufgeben, Mike. Noch ist hier nichts entschieden. Noch ist hier nichts vorbei. Ich komplett heal mich, denn ein Top-Trank ist top und heilt mich komplett. Lokara macht nicht so viel Damage. Ich mache jetzt aber genug Damage, dass es down ist. Uff, und es kündet mich. Natürlich kündet es mich. Oh, aber es reicht nicht. Zum Glück. So, down ist es. Komm, hol das Auto einfach her. Knaller Dogs. Ich glaube, ich wechsle sogar. Oh. Ich werde nicht verändern. Niemals! Also bitte, leih mir deine Kraft! Hoffentlich das letzte Mal gegen du, Warum muss ich jetzt... Ich wetten, ich mache jetzt Top-Trank und ich glaube trotzdem mit einem Hit. Wetten? Was auf wetten, Freunde? Dass das jetzt der Fall sein wird Und ich dann im Grab Liebe mit dem Hochhund und dann was hat er vor? Er wird schnell sein, er ist auch noch stark, er ist schnell und stark, oh no no no no, no. das nicht okay, Auf Turbo ist. Okay. Akrobatik macht ihn sehr viel Damage, aber ich muss das noch spammen. Wir 56 und wir sind Level 51. Oh, Gangwechsel. Ich das die ganze Zeit, jetzt will ich einfach nur buffen, weil das weiß, es mich dann die ganze Zeit one shot, one shot, one shot, one shot, one shot kann. Das ist ein Plan. Wieso war das jetzt weniger Damage auf einmal? Oh, Fähigkeit. Das letzte knaller ist nochmal ein richtiger. Wie so ein Hund fühle ich mich gerade. Ein Hund, der im Grab liegt und. Ähm ich habe Angst. Okay, ich habe Angst. Da fahr ich jedenfalls von einer Attacke gelernt. Die können wir direkt mal ausprobieren. Und zwar psycho und das ist sehr stark. Aber wenn wir direkt sterben, dann kann ich natürlich nichts tun. Okay, er bufft sich wieder. Warum buffst du dich? Das ist schon das dritte Mal diese Woche, dass du dich buffst. Und oh, es ist Montag. Naja, es ist nicht Montag, aber vielleicht für euch, wenn ihr es schaut. Ich weiß nicht, wann es schaut. Oh, wow. Pharigirov, das war echt krass viel Damage. Aber ich bin down. Doch nicht. Nein, bitte, bitte, bitte, bitte. Komm, an, komm, an, komm, an, komm, an, komm, komm, komm, komm, Ja! Oh mein Gott, ich hatte gerade richtig Schiss, dass es es nicht mehr trifft. Oh, endlich brauche ich keine Gedanken mehr über dieses blöde Pokémon zu machen. Ich hasse diese knatter autos Ich habe ein Top von denen. Weil die so krass sind, die mir immer Probleme bereitet haben. Jetzt ist der Spaß vorbei. Leute, ist tut mir so leid. Ein Jahr und einige Monate zuvor. Mal wieder. Es tut mir so leid, ich glaube, ich bin etwas zu weit gegangen. Ach, mach dir keinen Kopf. Wir haben dich schließlich darum gebeten, das Training wie einen echten Kampf zu behandeln. Aber es gibt wahrscheinlich einen Grund, weshalb ihr um Vergebung bitten müsstet. Noble Ryoba, eure Unterweisung hat mir den Weg zu überragender Geschicklichkeit geebnet. Ja, wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich mein Pokémon nicht entwickeln können. Denkt ihr, können wir könnt es jetzt sogar mit den Mobbern an der Akademie aufnehmen? Das meinte selbst Big Boss. Wie du siehst, sind wir dir echt mega dankbar. Du bist ein Vorbild für uns alle im Team, Riober. Ach, ihr übertreibt doch maßlos. <lacht> Allerdings trainieren wir schon seit vier Stunden und so langsam bin ich am Ende meiner Kräfte. Oh, sorry, natürlich legt eine Pause ein. Ich gehe in der Zwischenzeit eine Runde joggen. Aber während wir anderen abwechselnd trainierten und so eine kurze Pause genießen konnten, habt ihr uns unentwegt unterrichtet. Ich komme mich... Ich komme nicht umhin, mich um eure körperliche Verfassung zu sorgen. Will ich, dass du dich um, so um mich sorgst, Shugi? Aber letztes ist es mir egal, wie müde ich bin oder wie sehr ich am liebsten weinen würde. Wir haben uns von den Arena-Orden inspirieren lassen und unsere ganz eigenen Team-Orden kreiert, nicht wahr? Wenn ich mir die ansehe, fühle ich mich stark. Sie motivieren mich stets, mein Bestes zu geben. Hm. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat nicht gereicht. Ah, du warst wirklich stark. Ich übergebe dir das einfach so. weil unser Codex es so vorschreibt. Und alles für die Test. Nice. Ich versuche, Team Stars mit dir das so. Nein! Ja, wir können jetzt einen Kaffee trinken gehen. Und das ist auch für dich. Die Attacke ist sowas wie mein Markenzeichen. Nahkampf. Ja, haben wir gemerkt. Ich weiß, dass also, du zur Operation Stardust gehörst, Maike. Aber während unseres Kampfes wurde mir klar, dass du kein schlechter Mensch, bi Schle Schle Schle schlechter Mensch bist. Das kann dich daran erkennen, wie deine Pokémon dich eingeschaut haben. Aber jetzt bitte ich dich, mich einen Moment lang nicht anzusehen. Ich kann es nicht ertragen. Mein ganzes Make-up klingt weg. <lacht> ah, du hast es also geschafft, Maike. Herr Rioba. Das ist das Teammitglied, gegen das du am Tor gekämpft hast. Ich habe sie gebildet, um für ein kurzes Gespräch mitzukommen. Du das entsprechen. Ich habe den Eindruck, dass du mit dir Boss anders umgehst als die anderen Rüpel. Wie kommt's? Den geht wohl gar nichts, was? Na gute Klasse euch. Früher konnte ich Rioba nicht rausstehen, ey. Sitzt euch nur an, wie ist eine klasse Trainerin, absolute Sportkönigin und hübsch noch dazu. Kein Wunder, dass Rioba seit ihrem ersten Tag an der Akademie so beliebt war. Ich entgegen, die vor ihr als lebendigste Schülerin galt, stand plötzlich in ihrem Schatten. Deshalb warst du dann gemein zu ihr? Ja, ich brauchte. Ich brachte unsere Klasse dazu, auf ihr rumzuhacken. Wir waren richtige Idioten, ey. Ich war so viele Kinder schnell das Interesse an einem neuen Spielzeug Spielzeugquallieran zu erwechseln, aber jetzt hier, wenn die Langweile einsetzt. Das nächste Mal war noch nicht. Ich hatte es so verdient, aber Joba, sie half mir ab, weil ich vorher so also fies hier gewesen war. Sie wusste, wie schwer es ist, nirgendwo dazu zu und lud mich zu tiefst ein. Obwohl du sie gemobbt hattest? Was für ein herzliches cooles Mädchen. Ja, sieh sie, und seit ich im Team beigetreten bin, habe ich richtig viel Spaß. Manchen Gerüchten zufolge soll ja Team Star andere mobben. Aber glaubst du es wirklich, nachdem du meine Geschichte gehört hast? Nun, also. Die und Team geholfen zu der Person während ich heute bin. Bitte nehmt uns unseren kostbaren Schatz nicht weg. Hm. Hm, hm. So. Bring, ring. Bring. bring. Maike, Joba hat ja ihren Teamorden gegeben und damit ihren Boss-Schaders abgelegt, oder? Ja. Ihr Boss ist jetzt weg, also sollte die kapp kurz vor der Auflösung stehen. Joba. Damit haben wir die boss aller Banden zum Rücktritt gezwungen. Ich bin mir sicher, dass alle fünf in Folge ihrer Niederlage früher oder später auch Teamstar verlassen werden. Sie sollten also bald wieder zur Akademie kommen. Gute Arbeit, Maike. Hast du gerade Auch du hast ganz Arbeit geleistet, Cassiopeia. Danke. Was deine versprachene Belohnung angeht, Maike, ich werde wie üblich einige LP äh, runterladen. Äh, hier, bitte. Oh neue Items. Oder oh, fällt mir ein. Diesmal übernehme ich die Aufgabe des Versorgungstrupps, oder? Genau, bitte übergebt Maike noch die zusätzliche Belohnung. Äh, was? Okay, danke. Seid jetzt gekommen. Aber uns sagt, da, es befindet sich in der Endphase. Es gibt uns nur noch eins zu tun. Big Boss besiegen und da eigentlich auflösen. Wo ist Big Boss? Keine Sorge, du musst nicht lange suchen, denn Big Boss bin ich! Dom Dom Dom! Wer's gedacht? Ich wusste schon. Tut mir leid. Ich wollte es euch nicht so lange vorenthalten, aber der richtige Zeitpunkt hat sich nie ergeben. Ich habe Team Star gegründet. Die Mitglieder des Teams waren meine Freunde. Nicht nur das, sie waren mein größter Schatz. Doch das jetzige Team -Master macht alle nur noch unglücklich. Deswegen möchte ich, dass sich das Team gemäß unserem Kodex auflöst. Michael, ich werde nachts auf dem Sportplatz der Akademie auf dich warten. Level, es wäre gut, wenn du auch kommst. Verstanden. Dann sehen wir uns dort. Hm... Bei Big Boss handelt es sich also um Cassiopeia. Das hätte ich kaum für möglich gehalten. Aber jetzt habe ich auch eine Vermutung, wer sich unter Cassiopeia verbirgt. Unser Treffpunkt ist der Sportplatz der Akademie bei Nacht. Wir sollten uns gut auf das Treffen vorbereiten. Okay, da kommt wohl noch einiges an Story auf uns zu. Die nächsten paar Folgen. Also seid gespannt, wenn es dann weitergeht hier in Pokémon! Kamelsie, warte was? Warte was? Warte, was? Warte, was? Das ist Shiny! Das ist Shiny! Warte, was? Nicht vorgeben! Warte, warte, warte, warte, warte, warte! Warte, warte, warte, warte! Flucht, Flucht, Flucht, Flucht, Flucht, Flucht, Flucht! Speichern, speichern, speichern! Warte was, Leute, das ist ein Shiny! Nein, das mich in Ruhe! Nein! Ich muss speichern! Aber wenn ich speichere, alle Pokémon, die in meiner Nähe sind, die bleiben für immer so. Wenn ich das spiel restart, sind die immer noch so. Ähnlich wie bei einem anderen Pokémon-Spiel. Okay, warte, speichern. Das ist ein Shiny! Ich hab's gerade... hä? Da kam kein Sound, da kam nichts. Keine Partikel, irgendwas. Ich habe es einfach random gesehen, aber so, hä, warte mal, das Luxra sieht anders aus. Das ist voll lame in diesem Spiel, dass die Shinies wirklich so in unspektakulär wirken. Aber Junge, das ist ein Shiny! Komm oh mal bitte, ich will das jetzt fangen! Holy shit! Das ist! Seht ja, ihr das? Shiny Luxra! Normal ist glaube ich so bläulich oder so, aber das ist golden! Mein Gott! Eine Stolz auf den Shiny ist irgendwie 1 zu 4000 oder so. Und äh. Ja. Ich versuch's mal. Boah. Das war ein Crit. Ich versuch's mal zu fangen. Ne, nicht Brüller! Oh, das ist fehlgeschlagen. Ich glaube, bei einem wilden wenn es Brüller einsetzt, dann bin ich weg. Dann ist der Kampf abgebrochen, das Ding rennt weg. Und das darf nicht passieren. Auf gar keinen Fall. Nein, nein! Oh! Fangen! Einfach fangen. Leute, der Rüberball passt wirklich perfekt zu den Farben. Die Liga ist hinter mir, die... Sch auf Leute, es schafft. Yes! Shiny Luxtra! Vielleicht pack ich auch anfang der nächsten Folge. Ich weiß es nicht. Aber... Aber... Aber... aber ich habe Shiny gefunden. Ich, ich habe Shiny. <lacht> <lacht> <lacht> Da kann ich jetzt erstmal mit flexen. <lacht> oh mein Gott.